Ich habe für euch zwei Lösungsansätze für zwei verschiedene Probleme. Das erste Problem, dass die Peak-Files gar nicht zu sehen sind. Dafür klickt ihr einfach hier rauf und dann hier rauf. Das muss angezeigt sein, dann werden die Audio-Waveforms angezeigt. Aber wenn die Waveforms falsch sind, wie hier zum Beispiel, offensichtlich falsch, dann geht ihr bei Windows auf Windows Air, dann Prozent, App Data, Prozent. Dann seid ihr im Ordner Roaming, geht auf Adobe, scrollt nach unten, dann auf Common. Dann auf Peak-Files. Theoretisch könnt ihr jetzt den richtigen Ordner suchen oder ihr wählt einfach alle Ordner aus. Und ich habe dann eine Menge Ordner und löscht sie einfach. So, die Peak-Files sind gelöscht. Ich schließe den Ordner und starte Premiere neu. So, ich öffne wieder das Projekt und ihr seht hier unten, Peak-Datei für Blablabla bla bla wird erstellt. Und sobald das Ding hier durchgeladen ist, seht ihr hier unten schon die Audiodatei. Und jetzt ist es auch richtig. Und jetzt bitte spendet mir Geld. Ich bin so arm. Ciao.